und damit ein ganz herzliches, frohes, neues Jahr und herzlich willkommen zur Season 2 von Good All Times und wir spielen dieses Mal Sim Airport Ich muss sagen, das Overlay hat sich sehr, sehr verändert Ich habe äh, immer mal wieder ein paar Videos gesehen äh, von Streamern oder auch von YouTubern, die Sim Airport gespielt haben und da hat sich anscheinend wirklich Einiges getan. Und da das Spiel, ja glaube ich, auch schon zwei Jahre alt ist und äh, dachte ich mir, und weil wir auch schon lange nicht mehr reingeguckt haben, dachte ich mir, das passt doch gut zu so. Good Old Times. Äh, ich habe schon versucht, äh, gerade eben ein paar andere Spiele aufzunehmen, äh, aber A äh, ist da die Grafik so gravierend scheiße und äh, alles Mögliche. Das möchte ich euch nicht antun. Und äh, dann sind halt teilweise auch die... Ähm, ja, die Videotreiber, die man dafür runterlädt sind, teilweise schon so alt ähm, dass der teilweise sagt, hier der PC kann das nicht lesen oder möchte diese, dieses, ja, dieses Update nicht ausführen. Ähm, was dann kannst du halt dieses Spiel nicht spielen. Das heißt, die Serie muss man schauen, falls ihr noch irgendwelche Spielvorschläge habt, könnt ihr die gerne posten. Aber wir gucken uns jetzt diesen Monat SIM Airport an. Ähm, ich habe anscheinend noch irgendeinen Airport. Jetzt ist die Frage, ob man mit dem fortsetzen. Es gibt Test, Autosave und LP. Okay. <lacht> ähm Ja komm, wir versuchen einfach mal das zu laden. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Erfolgreich. Okay. Oh. Okay. Okay, wie bewege ich mich denn mit WASD und... Da fuck. Oh, ich glaube, wir hatten hier eigentlich keine... Wir haben ja hier, glaube ich, keine Kosten an. Ähm, deshalb ist es auch, glaube ich, recht egal. Okay, Grundstück kaufen. Ich kann mir... Ich kann jetzt hier überall Grundstücke kaufen. Was kam denn alles dazu? Personal, okay, das sieht jetzt ganz anders aus, gibt gibt's... Gibt's Hausmeister, gab's davor schon, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Finanzen. Flughafenwert. <lacht> okay, alles klar. Profitverlust. Das sieht ja sehr gut aus. Geldfluss. Bankdarlehen. Nee, das wollen wir ja alles nicht. Forschung, Betrieb, Flugmanagement, Flugstatus, was ist Flugmanagement? Ach du Heilige! Okay. Early morgen. Morgen. Was ist AN? Mittag, okay. An den 2L dort oben. an den da 2 da oben ist ja doch schon einiges los ähm, wir könnten hier natürlich noch weitere annehmen zum beispiel die hier die brauchen ein ls und xl gesperrt benötigt eine stadt von mindestens 240 metern Ach Scheiße, da gibt es jetzt auch noch äh, Unterschiede. Wo kann man denn bauen? Hier kann man bauen. Schlangen. Okay. Planung. Okay, Objekte. Gate S. Was ist Gate S? Das ist das ganz kleine. Blockiert durch Gate L. Das ist im Angebot. <lacht> <lacht> ähm, wo gibt's denn hier Landebahn? Stadt. Stadtbahn. Bahnsteig. Was? Oh. Okay. Metalldetektor. Bau? Asphalt rollt Weg. Was ist das? Current Floor? Oh. Nee, echt? Man kann jetzt Stockwerke hochbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erweiterung? W äh. Rollweg Richtungstool. Fundament. Was gibt's denn da jetzt alles? Wanderweg? <lacht> okay. Bereichsverkauf. Vorfeld. Nur für ästhetische Zwecke. Du kannst damit Außentore, Hangarlal. Okay. Was erfordert es? Erfordert Recherche, Bauch, Recherche, Einbahn, Rollwerke. Okay. Längere Stadtbahn. Wellen. Rolltreppen Aha. Aha Okay, jetzt aber trotzdem die Frage Wie genau wie genau das gemacht wird. Wo kann ich den abreißen? Ähm, was ist das denn? Also, es kam sehr, sehr, sehr viel dazu. Wo kann ich löschen? Aha. Oh. Geht nicht. Einreißen. Reisen die das jetzt ein oder wie sieht's aus? Hallo? Ist hier irgendwas? was? Hä? Okay. Flugstatus. Abgeflogen am Gate. Ankunft tatsächliche Ankunft immer zu früh. Okay, 17:45 Uhr. Das sind ja nicht alle. Fliegt los von B2. Ha. Ha. Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Die nächste soll um 18 Uhr landen. Landet aber nichts. Okay. Dismantle im Bau. Rechtssicht für Bauoptionen. Objekt abbrechen. Hä? Entfernt Wände und Böden bis aufs Gras. Ja, dann... Warum machst du das nicht? Benötige mindestens einen Rollweg, der an beiden Enden Aha. verbunden mit 13 Gates. Verbunden mit 13 Gates. Was sind denn die zwei um 18 Uhr? Weg. Auch dann längere Landebahn, ja, von mir aus. Ja. ja. Du kommst hier, du kommst da und du kommst da. So. Dann haben wir hier noch zwei in gelb. So. Langeweile. Ja, hier kommt kein Flugzeug. Was ist das denn? Aber jetzt. Mindest ein Ticket. Halle Zone muss Anforderungen erfüllen. Werkzeuge. Ab einreißen. Ja, will Markiere einen Bereich von Kisten, um sie auf einmal zu verkaufen. Oh Mann ey, wo geht denn? das denn? Es gab doch früher immer zwei Abrisstools. Hilfe. Hilfe. Uh. Dismantle im Bau, Priorität erhöhen. Was machst du jetzt? Fuck! Was gibt das? Muss ich da mehr... Äh.. Bauarbeit? Das Tab drücken zum Durchschalten. Ja, Leute. Ihr sollt es jetzt hier hinten machen, Mann. Ich bin, glaube ich, gerade echt zu so blöd dafür. Außen, wie kann ich die löschen? Gar nicht. Operationsfeld, alle also Leute, da ist so viel dazu gekommen. Ach du Heilige. Niederschlag. <lacht> ah. Verkaufsstatus in Arif. Dauerauftrag: Ja, einmalig kaufen, Treibstoff auf anzeigen. Start- und Landebahn maximale Seitenwindstatus. Ah, ich kann das hier jeweils sperren, okay. Recherche luftfahrt -Ops. Äh, luftfahrt -Ops. Das ist Das da. Jetzt trägt er das... Jetzt tragen die das echt zurück, oder was? Hallo, Priorität erhöhen. Geht nicht mehr. Wie krieg ich denn diese Beleuchtung weg? Entfernt Gegenstände. Oh. Umwelt, alles gut, das ist doch so schön. Pax Flow. Was ist Pax? What? Departure Pax. Heilige Leute, was macht ihr hier? <Siepleinen> <Siepleinen> <Siepleinen> Während der Landerweiterung kann das Spiel abstürzen Oh, okay. Alter, wie lange braucht ihr noch? Schmieds verarschen! Ich glaube, dass es das Beste sein wird, wenn wir... Wenn wir neu anfangen würden, würde ich fast schon sagen. Na gut, das, das war's für die erste Folge. Wir haben äh, einiges dazugelernt, ich hoffe... Oh je, oh je, wenn wir jetzt in der nächsten Folge unseren neuen Bahnhof... Äh, Bahnhof, sag ich <lacht> Unseren neuen Flughafen beginnen, wird das alles ein bisschen besser. Naja.